Kann auch sagen, wenn man so die Natur und so das gerade so anschaut, das Leben verschenkt sich, oder? Das ist doch eine, eine Fülle mhm. für nichts und wieder nichts. Also klar zum Überleben des Baumes, zum Überleben der Blume, zum Überleben, aber in, in einer Dimension, die doch alles sprengt, was mhm. irgendwie notwendig wäre. Mhm. So. Auch eigentlich immer so, oder? Außer im Winter. Da spart sich das Leben auf für bessere Zeiten. <lacht> so gesehen sind so depressive Phasen auch nicht unbedingt gleich negativ, die können auch einfach so eine zusammenziehende Energie haben wie Winter. Man kann natürlich den Winter auch als negativ ansehen, aber eigentlich ist es ja nur eine Bewegung nach innen vielleicht, oder in sich wohnt oder so. Es gibt so Phasen, Schlaf ist auch so eine Phase? Zum Beispiel, ja. Ruhe, Tag, Ruhe. Jahreszeit, Winterschlaf. Hm. Und das ist so schön. Du hast bis gesagt. gesagt. Schein, Schein, finde ich, kann man es gut beschreiben in diesem. Zwei Phasen Fülle und Leere. Ja, so wie einatmen, ausatmen. Und äh, Tag und Nacht und die ganzen Sachen. Mm. Ja, so. mm. Wow! Super. Mm. Wie ein Kind sich total auspowert und dann einfach. Umkippt. Umkippt. Ins Essen. Ja. ja. wie die Aufmerksamkeit des liebt in den Erscheinungen rumzuwuseln. Wow, wow, wow. Also ja, ähm, zum Beispiel äh, in einem Fußballstadion zu bleiben oder so. Mhm. Und, äh, und dann reicht es aber auch wieder. Mhm. Dann geht es wieder einfach, okay, jetzt möglichst wenig Eindrücke. Ja. Mhm. Aber es gehört ja dann auch alles dazu. Also das ist ja dann nicht so, dass wenn, wenn man jetzt den Erwachenszustand sage ich jetzt, dauerhaft ähm, erlangt oder den Schiff hatte oder was auch immer, dann hast du ja, dann heißt es ja immer, dass da keine Dualität dann mehr existiert ist, aber doch gar nicht so. Was ist Dualität? das, Also Fülle, nicht Fülle. Also es ist ja alles... Händen, Fülle, nicht Fülle, ja. Ist ja trotzdem... Fülle, nicht Fülle. Das ist so? Und <lacht> hm. hm. Dualität ist, das ist derselbe Organismus. <lacht> Ja. Okay. Was wolltest du jetzt damit sagen? <lacht> Nur das, was ich gesagt habe. Dann habe ich das nicht verstanden. Ist auch okay. <lacht> also, ähm, non-Dualität, sagen wir mal, mal Dualität. Dann will wir mal schauen, was Dualität ist. Um Sagen Sie können das Non, was die Verneinung davon ist. Mhm. Äh, Dualität ist Spiel der Gegensätze. Mhm. Tag, Nacht, Frühling, irgendwie Herbst Winter und so weiter. Mhm. Ähm, und äh, das ist Bedingung für Manifestation. Also dass es überhaupt was zu erleben gibt. Mhm brauchst du irgendwie eine Unterscheidung, okay. ja. mhm. Mhm. also so wie, was hätte es sonst für einen Sinn, über Farben zu sprechen, wenn es nur eine Farbe gibt, mhm. oder damit du was Großes, damit du sagen kannst, das ist groß, brauchst du was Kleineres mhm. und so weiter, also Manifestation ist ein anderes Wort für Dualität mhm. ja. und ähm, Non-Dualität wäre äh, dieses zu sehen, dass dieses Spiel der Erscheinungen einfach alles äh, im selben Bewusstsein abläuft. Mhm. Ausdruck desselben Bewusstseins. Ist. Mhm. Und dass es auch nicht diese Unterscheidung gibt zwischen da ist, das Bewusstsein und die Manifestation. Mhm. Ne? Sondern dass das einfach das Bewusstsein ist manifestiert als das. Das ist einfach. Ach ja. Mhm. Ne, das wäre jetzt eine andere. Mhm. Andere Seite von Dualität. Ähm, zwischen, ähm, dass diese Unterscheidung von Bewusstsein und Erscheinungen ähm, nicht wirklich ähm, in die Tiefe geht, sozusagen. Mhm. Sei es, so, so wie Tag und Nacht, das mhm. ist, gehört einfach zusammen. Mhm. Und nur Tag und Nacht wechseln sich ab. Und Bewusstsein und Erscheinung ist gleichzeitig da, mhm. die Leere und die Fülle. Ja, ah, ja. So, das wäre meine mhm. Definition von, von Non-Dualität. Da ist der Anschein von Dualität ja. und nicht mehr. Und es wird nicht, es wird nicht non dual, also durch das Erscheinungen wegfallen würden. Das ist nur eine Erscheinung, dieser Gedanke, dass das irgendwie besser wäre. Oder ja, so. ja. Mhm. Als ich dieses Konzept von Non-Dualität zum ersten Mal gelesen habe, fand ich das absolut schwer, also nicht begreiflich, mhm. noch nicht mal vorstellbar, wie, da, wie alles eins sein kann. Weil mhm. es für mich so klar war, mhm. da bin ich und da ist was anderes. Ja. Also wie, wie, wie, kann, wie, kann, wie kann das eins sein? Das ist ganz klar, dass ich da bin und dann ist da alles auch. Mhm. Ja. Das ist auch nur zu verstehen, in um Anführungsstrichen durch direktes Erleben. Ne? Aber es ja. ist, nicht, ist nicht, nicht, nicht zu erfassen. Nein, es ist zu beschreiben halt. Ja. Ähm, aber nicht dadurch, ähm, da sind jetzt nur noch gute Gefühle, oder was was ja die nächste Dualität wäre. Ja. Sondern ähm, dieses, wenn, wenn wir frisch schauen, ohne Konzepte oder so, dann ist da einmal Gegenwart. Ja, da ist einfach jetzt, ist jetzt wie lange das ist, bis noch mal ein anderer kommt. <lacht> <lacht> bis nachher halt. <lacht> ja, genau, Das denken sagt, bis nachher. Ja, aber jetzt ist jetzt. Jetzt, ja, jetzt ist das, was gerade erlebt wird. Und was erlebt wird, ist ein Zusammensein von all diesen Sinneseindrücken. Das ist ein Zusammensein von allen Erscheinungen in, im Bewusstsein. Jetzt. Jetzt. Anders. Ja. das ist dieses Zusammensein von ähm, mhm. Bewegungen und Klang und Gedanken, was eine Form von Bewegung und Klang ist. Andere Form von Klang. Ich weiß <lacht> nicht ob das immer derselbe ist. <lacht> Die <nächste> Bewegung. <lacht> Dem Text. <lacht> Und da ist dieses Zusammensein oder diese Fülle von Erscheinungen, von Sinneseindrücken in dieser Lehre, in dieser Offenheit, die das. Erlebt. Ich kann die Lehre gerade nicht. Wo ist denn die Lehre? Da. <lacht> <lacht> ja, da ist auch wer Stimmt. <lacht> Lehre ist so ein Wort. Mhm. Leere ist ein bisschen anders als, weißt du, du siehst hier diese Fülle. Mhm. Ähm, Fülle ist was, was die Sinne recht gut verarbeiten können, das ist einfach echt viel Zeug. So ungefähr, ja, das, das nennen wir Fülle. Ja. Ähm, worin taucht es auf? Ich weiß nicht. Ja. Das ist was, was äh, wo die Sinne dann einfach nicht mithalten können, das ist ja nicht so, also wir haben Licht und Dunkelheit zum Beispiel, man könnte man nicht sagen, all dieses Licht taucht in der Dunkelheit auf oder sowas, mhm. ja, das ist einfach nur ein Sinneseindruck mehr, mhm. Dunkelheit. Mhm. Aber da ist was Ungreifbares, Unsehbares, mhm. was in allem drin ist. Also wenn ich sage, worin taucht es auf, dann macht es so ein Bild von einem, von einem Behälter sozusagen, mhm. aber es ist auch in den ganzen, in allem drin. Das ist für mich, das ist für mich spürbar, das ist in allem drinnen. Mhm. Aber das Erste sozusagen, das ist, es taucht in allem auf, da ist dann der Versuch, da zu imaginieren, etwas, worin es auftaucht, obwohl es mhm. ja da ist. Mhm. Aber das, was ja da ist, in dem alles zu sehen, das ist, das ist spürbar oder mhm. sichtbar oder mhm. erlebbar. Mhm. Und wie erlebst du das? Das ist schwierig auszudrücken. Es ist so eine, eine Qualität oder so eine gewisse Struktur oder so eine gewisse. Einheitlichkeit, die das durchzieht. Und gleichzeitig ist es nicht nur das Durchziehen dieser ganzen Erscheinungen mit einer Einheitlichkeit, sondern gleichzeitig so dieses Umfassende und dann auch das Verbunden mit diesem Ja, schon, ich finde Liebe trifft es und also warm und Liebe trifft es sehr, sehr gut. Was immer gleich bleibt, woher auch. Also, das ist das, wo man weiß, das verändert sich nicht. Ja. Und ich kann auch in kalten Nachthimmel schauen, aber es ist trotzdem immer noch so dieses, dieses zarte sozusagen Gefühl des und, und diese ganzheitliche die dahinter liegt noch sozusagen, die immer noch diese, diese Wärme, diese Liebe beinhaltet. Ja, schön gesagt. Ich finde das schon interessant. Was, wie, wie kommst du da auf Liebe? Ich finde, das ist eines der treffenderen griffe, weil, sagen wir mal, wir haben so Lebendigkeit, der Raum, in dem es auftritt, das Nichts. Und ich finde, das Nichts ist jetzt nicht falsch, aber es ist zu, weil diese, diese Qualität, die es durchzieht, naja, das ist jetzt nicht nichts, sondern es ist irgendwie, durchzieht ja alles sozusagen irgendwie. Und diese Liebe das hat so eine Wärme. Diese Wärme ist, das, das ist diese, weißt du, wenn ich jetzt hier Menschen, den ich liebe, wenn ich ihn sehe, finde ich ja auch so eine Risse, was ist Liebe sozusagen in Bezug auf einen Menschen. Das ist, wenn jetzt. Offenheit. Ja. Offenheit und das ist. Bereitschaft. Ja, genau. Ja. weil es ist ja nicht an Bedingungen geknüpft. Ja. Das kann, kann auch. Ja. Genau. Und das erzeugt dann so ein Gefühl irgendwie, so dieses, Darum so finde ich dieses, was also weiß ich, die Mutti ist immer da auch so toll einfach, weil es so das Vertraute ausdrückt, das Heimelige quasi. Mhm. Und auch das Verständnis, dass, dass wir nichts anderes sind, als das alles sozusagen, dass es da, das jegliches Gefühl der Trennung halt natürlich eine Illusion sein muss. Ah, okay. Da habe ich was verstanden, jetzt aber ich weiß nicht genau was. Hat das Ganze nicht auch zu tun mit, mit Wertefreiheit? weil ich bewerte, dann ist irgendwo dann ist keine Lehre mehr da. Wenn eine Lehre da ist, heißt ja nicht, dass das leer ist, sondern es könnte sein, dass ich, ich bewerte nur nicht. Ich, es gibt einen Raum, der ist voll mit allem Möglichen, aber ich bewerte das nicht. Also hat, ist alles einheitlich. Liebe, ich, wenn, wenn ich liebe, gibt es keine Bewertung. Das ist wertfrei, das ist, einfach, puff, das ist einfach da, das ist einfach, erfüllt mich ohne Währungen zu sagen, boah, ich möchte noch ein bisschen mehr und das, ist, das war halt schlecht, das war halt schlechte Liebe. Das ist einfach da, das ist einfach wertfrei. So mhm. fühle ich die Lehre. Also nicht als nichts da, sondern. Also physikalisch ja. nichts da oder, oder, oder, und einfach kein das ist wertfrei. Mhm. Ah, okay, toll. Cool. Ja. Tja, es hat ähm, nichts mit Bewertungen zu tun, auch wenn mhm. Bewertungen dann ja, also auftauchen. Ja. Ja. Ja. Ähm, es gibt viele viele ähm, Wörter, die da irgendwie so mit reinspielen, keins von denen, das sind halt ja alles nur Wörter. Ja, okay. äh, äh, zum Beispiel Offenheit ist, finde ich, ein ziemlich passendes Wort oder Empfänglichkeit für das, was da da ist, also eindeutig mehr Empfänglich. also irgendwie wird das erlebt, was da ist. Mhm. Ein Potenzial wäre ähnliches. ähnlich. Ich habe gerade auch dran gedacht, es hat dieser, äh, dieser Physiker dieser Tür. Genau, der hat von Potenzialität gesprochen. Und da habe ich das fand ich auch treffend. Dass aus jedem Moment eigentlich immer alles entstehen kann, weil das Potenzial immer da ist. Ja. Das wäre zu hypothetisch. Ja, wie gesagt, das ja. sind alles halt Worte. Ja, wo mh. die halt auch hinfallen. <lacht> Ich finde das alles Mini-Moleküle, hier ja, riesen, ein riesengroßer Raum, aber den finde ich, der den taucht meist hinter mir auf, komischerweise. Aber und das ist alles voll. Und das hat diese kleinen Dinger, die jetzt auch keine sind, aber äh, die haben das dann auch, die Täglichkeit Also das so finde ich das gut, wie du gerade gesprochen hast, und dass es durchgeht durch alles. Mhm. Ja. Ja. Aber man, kann auch, man könnte auch reingreifen und das ist wie wenn durch leichten Sand durchgreifst. Ja. ja, aber das, das, da denke ich auch viel, viel davon. Ja, es ist, äh, es ist wirklich... Äh, es gibt immer wieder äh, Paradoxien, wenn man darüber spricht, mhm. ja, weil wenn, wenn du sagst, äh, es ist eine wie eine Wärme, mhm. ja, dann ist das ja sowas wie, okay, im Gegensatz zu einer Kälte oder sowas, mhm. ja, so da hast du immer, du hast, kannst ja nur darüber sprechen in, mhm. in ähm, sinnlichen Begriffen. Mhm. Und deswegen scheinen mir dass solche Begriffe wie Empfänglichkeit, Offenheit, Leere und so weiter auf das hinweisen, dass es kein Objekt ist und kein, keine so, mhm. äh, aber andererseits ist es erlebbar mhm. und ist es was, wie so ein, um ein anderes Sinnesystem zu nehmen, wie ein, ein Duft, der in allem ist, oder ein mhm. Geschmack, der in allem ist. Also, mhm. also wie du sagst, die Einheitlichkeit von, mhm. von allen Erscheinungen, mhm. eben des Non, von der Dualität. Mhm. Ja. Was ich dann immer wieder überraschend finde, ist manchmal, es kann, wie jetzt, wenn man darüber spricht, dann beschreibe ich etwas und dann ist es aber natürlich irgendwo, es wird eins beschrieben davon. Aber im nächsten Moment kann es sich ganz anders zeigen, es ist es aber auch, mhm. aber es ist, es ist überraschend wieder ganz anders als gerade die Beschreibung war, die jetzt gerade besprochen, also dargestellt wurde, wenn ich, ich schaue in den Sternen und spüre es, dann habe, sehe ich das Bild vor mir und, und imaginiere gerade ein gewisses Gefühl. Und dann kann es aber sein, dass jetzt dann Müdigkeit eintritt und in diese Müdigkeit ist es aber auch drinnen. Aber es ist ganz anders als, also es ist es nie sozusagen, so, weil man kann es leicht verwechseln mit, ah, das ist dieser Zustand eben und der ist nicht, weil es jeder Zustand ist. Ja. Das ist die eine Lebendigkeit in allen Zuständen. Mhm. Lebendigkeit ist auch ein ziemlich gutes Wort, finde ich, weil, ähm, wo ist jetzt keine Lebendigkeit? Ja, nur. Es ist ja nur Lebendigkeit. Ja, genau. Ja, das ist ganz gut. Das, was hier gerade ist oder was, was hier deutlich spürbar ist, ist dasselbe, was da ist, wenn wir aufstehen und in die Küche gehen und wenn wir die Treppe runtergehen und wenn wir Fußball gucken und schlafen gehen. Und Morgen früh, beim Zähneputzen und so weiter, im Büro. Morgen nicht, aber... <lacht> <lacht> das Nein, gar nicht, Ja, <lacht> weil morgen Sonntag ist oder ja, ja. jemand anderes ins Büro. Ich hab's schon so gemeint. <lacht> Hast du eigentlich das mal äh, überprüft? Das war ja immer mal wieder, habe ich so den, den Tipp gegeben: okay, nimm dir einfach mal 10 Sekunden Zeit und schau, ob da wirklich was fundamental anders ist als hier, außer dass, die, dass du andere Gesichter siehst. Ist mir bis jetzt nicht eingefallen. Mhm, okay. Also ist unüberprüft, okay. Mhm, okay. Hast du mal Das ist scheinbar nicht eingefallen. Während <lacht> ja, <in> der Arbeit. <lacht> Ganz zum Schluss hat der Lehrer es noch rausgefunden. Doch Schüler. Es gibt wieder eine schlechte Note.